Okay, wir sind beim Symphony Summit 2013 in Hamburg und ich spreche gerade mit Benjamin. Du bist einer von den Trainern hier und ich bin dir so lange auf die Nerven gegangen, dass du noch in deine Mittagspause ein Interview machst. Also es reicht nicht, dass du den ganzen Tag das Workshop hältst, sondern du musst auch noch in der Mittagspause arbeiten. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen, erstmal wer du bist. Äh, ja, ich bin Benjamin ähm, und äh, ich arbeite bei der Firma Corvoo und äh, wir machen mit Sensio zusammen den Symphony Summit. Und äh, ja, da bin ich halt äh, heute und äh, gestern jeweils auf zwei Workshops, aber auch im Juli schon, äh, als wir den in Köln hatten, äh, auch dieselben Workshops gemacht. Okay. Und welche Themen hast du vorgetragen? Äh, gestern haben wir über funktionales Testing im Bereich Symphony mhm. gesprochen. Dazu gehört eigentlich alles, was irgendwie das automatisierte Testen von Symfony-Anwendungen betrifft. Da gehören so Sachen zu wie Behavior-Driven-Development, was man mit Behat macht, aber auch Sachen, die man mit PHP-Unit macht und einfach im Grunde genommen die Fragestellung, wie kann ich das mit Symfony zusammen machen? Und da gibt es halt dann verschiedene Punkte, die man speziell besprechen muss und das haben wir alles gemacht. Okay. Und ähm, ich habe von anderen Entwicklern gehört, dass Entwickler, äh, Entwickler glücklicher sind, wenn sie Testdriven driven entwickeln, wie, wie kann das sein? Ähm, ich weiß nicht, ob test da der Faktor an sich ist. Ähm, von mir aus ist es, äh, automatisierte Tests zu haben, hilft einfach sehr dabei, dass man äh, einen schnellen Feedback-Zyklus hat über mögliche Fehler, die man gemacht hat und auch, äh, dass man sich sicher sein kann, dass Änderungen, die man gemacht hat, nicht andere Dinge in der Software zu, äh, kaputt machen. Mhm. Und äh, die Automatisierung äh, hat den Vorteil, dass die einfach wie schon gesagt, sehr viel schnelleres Feedback gibt, weil ich kann sehr, sehr viele Tests in kurzer Zeit abführen, äh, ausführen. Und äh, im Gegensatz zum manuellen Testing, wenn ich das von Hand durchklicke, da vergesse ich auch vielleicht einfach mal Sachen oder habe nicht Lust, alles auszuführen. Und äh, das ist halt einfach der Faktor Sicherheit, den automatisierte Tests angeben die man so sonst nicht hat. Ja, das eine schöne Sache. Und heute das Thema? Das Thema heute ist eine Einführung in Doctrine. Das ist ja eine Datenbankbibliothek, die man mit Symphony zusammen verwendet. Und da geht es halt erst um den Einstieg wirklich. Also was sind so die Konzepte, warum verwendet man das, was sind die Vor- und Nachteile und dann aber auch sehr detailliert, wie funktioniert das in, in halt bestimmten Funktionen intern oder was für verschiedene Abfragen gegen die Datenbank werden da ausgeführt und wie kann man die gegebenenfalls optimieren oder auf welche Dinge muss man achten. Okay. Und das Format von deinen Workshops, wie sieht das aus? Das Format ist eigentlich immer ähm, sehr gemischt praktisch und theoretische Anteile. Also äh, normalerweise geht es immer mit kurzen theoretischen Einführungen los und dann wird das praktisch äh, alles nochmal ausprobiert und nochmal validiert, sodass jeder Teilnehmer wirklich für sich selber die Sachen, die er sieht, also erstmal äh, theoretisch gezeigt bekommt, praktisch nochmal ausprobiert und dann im Grunde genommen zwei verschiedene Varianten hat, wie er gesehen hat, wie das funktioniert und am Ende des Workshops für sich im Grunde genommen auch ähm, ja, diese ganzen Beispiele mal ausprobiert hat um zu sehen dass es wie einfach das funktioniert oder wie man halt einfach damit arbeiten kann und das ist ähm, ein sehr sehr guter Ansatz um die Sachen dann auch langfristig zu lernen also alles schon hands on genau Leute, ja, ja, Laptop genau, mit genau ja. also jeder kriegt ein Testprojekt das vorher im Grunde genommen an jeden rumgeschickt wurde und äh, da sind halt dann einfach so ein paar Grundlagen geschaffen und von da aus gehen dann alle los und probieren dann äh, ja. aus ja. okay coole Sache und dann ähm, meine letzte Frage Gibt es Themen, die immer wieder kommen, also Fragen oder Schwierigkeiten, die Leute immer wieder haben? In dem funktionalen Testingbereich oder Testingbereich allgemein ist es so, dass die erste Hürde eigentlich immer ist, das überhaupt mal zu machen. Und das also Feedback, was wir häufig bekommen, ist halt, wenn ich das praktisch ausprobiere, dann ist es viel, viel einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Einfach, weil man glaube ich, jemanden braucht, der einem das einfach mal selber kurz zeigt, wie er das macht und dass man das dann zusammen macht einmal und das ausprobiert. Und dadurch überspringt man eine richtig starke Hürde bei vielen Entwicklern, die einfach das vielleicht mal theoretisch gesehen haben, aber nie wüssten, wie sie das praktisch anwenden. Ja. Dann eignet sich dieses Format perfekt dafür. Das Format eignet sich ja. super. Ja. Okay. Wunderbar. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich lasse dich dann zurück in die Mittagspause gehen. Ja, danke Dankeschön.